da bin ich. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Forager. Okay, whatever. Ich habe einen Key von Forager bekommen und würde auch ganz gerne ein Video dazu machen. Sieht aus wie ein 2D Minecraft-Abbauspiel. die I don't know. Ich habe es mir schon runtergeladen, aber nicht ohne meine geile. Da. Das sieht voll scheiße aus, ey. So, okay, gut. So, starten wir. Starten wir das mal. Man sieht es nicht. Warum nimmt es das Spiel nicht auf? Warte mal. Ich nehme mal einen Controller. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann nehme ich einen Controller. Bei so kleinen RPGs. Oder was auch immer das ist. Einfach nur, weil es ein bisschen handlicher ist. Okay, ich hoffe, mein Controller hat Saft. So. So. Fuck, diese scheiß Brille. Ey. Äh. So, Spielen, Extras, Entwicklungsplan. Oh, dieses Spiel hat sogar eine integrierte Roadmap. Wow. Spielen, neues Spiel. Guck mal, ich sehe aus wie so ein kleiner, so ein kleiner. Spermlingen ja. auf zwei Beinen. Industrie, Ofen, Schmiede, Nähstation. What? Soll ich das jetzt bauen? Aber ich habe doch nicht genug Stein. Magie. Oh. Oh. Sogoy. Ich denke mal, ich muss das abbauen. Beginnen wir mal mit dem Bau eines Ofens. Okay. Ich muss was abbauen. Gib mir die Diamond-Spitzhacke. Diamond! Gib mir Diamond! Okay, das kann jetzt etwas dauern. I will be the very best. Like no one ever was. Bam, bam, bam, bam. Catch them is my real test. To train them is my cause. Du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Und deine Zeit wird kommen. Der Tag ist nicht mehr fern. Ich baue alles ab. Ich gött mich mal. Ich mach die Insel platt. Und dann bin ich reich. Was? Mein Charakter hat Hunger? Äh, was? Mein Charakter hat Hunger? Es gibt hier Survival-Elemente. Was? Die Steine spawnen einfach neu. Das sind keine normalen Steine. Jetzt kann ich einen Ofen bauen. Packen wir den Ofen mal hier hin. Ich packe den jetzt hier hin. Falls irgendwas anbrennt oder irgendwie irgendwas mit Feuer ist, kann man den Ofen einfach mit einem Sparta-Kick ins Wasser kicken und dann hat sich das Feuer erledigt. Ich bin clever. Skillpunkte 1. Ich habe Skillpunkte. Dann lass mal gucken, was ich hier skillen kann. Ey, das Spiel hat sogar einen Skilltree. Okay, nice. Es hat RPG-Elemente äh, RPG und sogar einen Skilltree. Geilo. Skillpunkte 1. Industrie, Wildbeuter, Magie. Ah, oh, Magie. Oder Wirtschaft. Mache ich die Kohle oder mache ich nicht die Kohle? Wir werden mal mega fucking reich. Erhalte sofort 40 Münzen. Nee, warte mal. Das ist aber das ist aber nicht langfristig. Das ist ein kurzfristiges Ziel. Jeder, der irgendwas mit Wirtschaft gelernt oder ausgebildet bekommen oder studiert hat, weiß, dass ein Unternehmen immer schön auf Nachhaltigkeit bauen sollte. Sonst wird es nicht lange existieren. Und deshalb scheiße ich auf die 40 Münzen. Und gucke lieber, was sich auf lange Sicht lohnt. Ich meine, ich könnte die 40 Münzen auch dazu investieren, mir irgendwas zu kaufen, was sich dann auf lange Sicht lohnt. Aber das ist voller Umweg. Okay, man muss halten, um sich nicht aus zu verklicken, das ist ja schön. Oh, okay, dann schaltet das hier so weitere Skilltrees. Oh, ich mag, wie das Skill System hier aufgebaut ist, ein bisschen. Irgendwie. Aber irgendwie fehlt mir das auch ähm, in RPGs, mache ich das hier mal ganz gerne, dann gucke ich mir erstmal den Skilltree an, gucke mir an, was alles möglich ist, lese mir alles durch und mache mir dann einen Plan. Und das kannst du hier halt nicht. Hier bist du quasi blind. Und da kannst du dich auch umso leichter verskillen. Industrie, Schmiede. Eisenbahren 4, Ziegel 4. Okay. Wahrscheinlich muss ich das schmieden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein my... Gott, oh mein Gott. Äh, was mache ich mit dem? Tötet er mich? Nee, der macht mir keinen Schaden, okay. Dann mache ich ihm Schaden. Okay, never mind. Ziegel. Alright, und jetzt brauchen wir noch... Eisenbahnen brauchen wir auch nochmal. Tufe 3 Ich bin Tufe 3 Aber was bist du halt Tufe 3 ey Boah voll der krasse Typ Alter. Jetzt kann ich ein paar Eisenbahnen herstellen Zack ah, Ist perfekt um den Kaffee nebenbei nochmal zu trinken Wieder kommt hier hin Bam ich bin Tupfe 4, Tupfe 4, Leute, Tupfe 4. Yes. Und das bedeutet, wir können jetzt endlich die Zeiten verringern. vom, Von Treden und so ein Scheiß hier. Okay, es beginnt. Wir formen langsam unser Königreich. Wir sind schon dabei, unsere eigene Währung zu formen. Ich nenne diese Währung, äh, Ich nenne diese Währung... Jock. Nenn diese Währung, Jock. Ich möchte einmal bitte das Brot kaufen. Ja, sicher. Mach nur 75 Jocks. Okay, danke schön. Hier. Jocks. Klingt ziemlich knackig und schneidig, kurz gehalten. Bei mir wird es, in meinem Königreich wird es keine Centbeträge geben. Ihr zahlt immer schön, schön mit Joks. Oder wisst ihr was? Ich habe ich hab das perfekte System. Ich führe das metrische System in die Währung ein. Ich glaube, das hat doch kein Land vor mir gemacht. Ich bin ein Genie. Und dann sind 100 Jocks, nee, warte, 1000 Jocks sind gleich ein Kilo joks Und 1000 Kilo Jocks sind gleich ein Mega joks Und 1000 Mega Jocks sind gleich ein Giga Ey, ich kann mein Land erweitern. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich kann mein fucking Land erweitern für nur 60 Jocks. Oder hier halt, für 50 Jocks. Warum zum Fick das 60 kostet und das 50, obwohl beide gleich groß sind? I don't fucking know. Oder hier, 30. Hä? What? Das ist doch genauso groß wie das hier, oder nicht? Oder das hier? Warum kosten die unterschiedlich viel? What the... Okay, wa, wa, wa? wa? Landerweiterung. Bäm, Junge, bam. Jetzt habe ich einen fetten Baum, jetzt habe ich... Ach, guck mal, ich habe sogar einen NPC mitgekauft. Du bist jetzt mein Sklave. Die natürlichen Ressourcen werden von kleinen Deppen mit Spitzhacken ausgebeutet. Ich brauche zwei Glühwürmchen, damit ich sie beschützen kann. Du brauchst hier keine zwei Glühwürmchen, du brauchst hier zwei Parkplätze oder zwei Einkaufscenter. Ich kaufe mir dieses Land jetzt. Bam. Wow. Das ist ein bisschen enttäuschend. Das ist ein bisschen enttäuschend klein. Täälアh, da la la la la la la la la la la so viele fucking Bäume. Scheiße, ey. Ich komm nicht hinterher. Sie werden immer mehr. Ich brauche Leute, die schlecht bezahle, die für mich dann Knochenjobs machen, während ich auf meinem fetten Arsch sitze und eine, eine Zigarre rauche. So wie es sich halt gehört für Kapitalismus. Ein Chicken. Oh, ich lasse das Chicken mal. Das Chicken gibt mir Eier. Gutes Chicken. Braves Chicken. Wir töten keine Chicken mehr auf dieser Insel. Von dem heutigen Tag an sind Chickens auf dieser Insel heilig. Seht ihr das, Greenpeace? Seht ihr das? Seht ihr? Nein, ich habe einen Hund getötet! es heilig und ich habe das Tabu gebrochen. Es ist alles in Ordnung. Das Huhn wollte sich töten. Das Huhn wollte äh, die Höhlen Hühn des, des hühnerischen Fleisches transzendieren, um auf eine neue Bewusstseinsebene aufzusteigen. Das ist das war völlig okay, was ich gemacht habe. Mann, mir fehlt Kohle, Alter. Oh, ich habe sogar Kacke erhalten. Ey, äh, guck mal, da ist ein bisschen EA. Holz habe ich hier mehr als genug, ey. Ich könnte ein ganzes Imperium mit diesem scheiß Holz bauen. Ich fühl mich ein bisschen wie in The Forest. Vielleicht ist dieses Spiel ja die Vorgeschichte zu The Forest. Vielleicht sind wir eines dieser... Okay, das würde jetzt spoilern. Ich will lieber nichts... Nicht zu viel verraten, sonst spoilere ich eventuell Leute, die die Story von Forrest noch spielen möchten. Ich bin zu verdänen, Ah, ihr bin zu Was seid ihr denn für Flitzpiepen? Könnt ihr... Macht ihr irgendwas Besonderes oder wollt ihr einfach nur hier... Wollt ihr mich einfach nur... die ganze Zeit aufmuntern? Weil das brauche ich nicht. Ich brauche Geld. Und ich brauche Waffen. Ich brauche nicht eure scheiß Liebe. Von Liebe kann ich mir nichts kaufen. Okay, ich denke wirklich, die bringen nichts. Wisst ihr, was ich dann mache in diesem Fall? Hey, Leute. Ich wollte euch nur kurz warnen. Die nachfolgenden Szenen sind sehr brutal und können Leuten mit einer Vorliebe für Pixelrüben auf den Magen schlagen. Okay. Stirb! Es ist euer Ende. Stirb! Die! Die! Die! So, und diese Rüben kann ich jetzt verkaufen. So, ich mache hier, glaube ich, einen Cut. Okay, das war's erstmal mit Forager. Ähm, super cooles Spiel, das hat mir sehr, sehr gefallen. Ähm. Ja also, ja, also man schaltet sehr schnell neue Dinge frei. Was ich auch sehr cool finde, denn das gibt einem so das Gefühl der Progression. Und man kriegt immer so schnell kleine neue Belohnungen, die einen weiterspielen lassen. Ich finde das richtig nice. Mir macht Spaß. Ich werde das auf jeden Fall im Stream weiterspielen. Ihr wisst, was zu tun ist, liked das Video, subscribed, revanchieren, abonnieren. Und schaut bei mir auf Twitch vorbei. Äh, mein Link ist unten in der Beschreibung oder auch in der Kanalinfo, wo ich das Spiel dann unter anderem auch weiter zocken werde. Haut rein, Leute.